Pet Recycling? Ich? Immer. Ich Musste jetzt auch beim Skaten. Aber da hat ja keine Petbox. Und ich habe wirklich keine Lust nach einer gesucht. Leere Pet Flaschen sind kein Abfall. Man kann sie übrigens auch an fast jedem Kiosk recyceln. Pet Recycling geht immer.